Servus, sehr schön, dass Sie heute wieder Zeit gefunden habt, in diesen Kanal hereinzuschauen. Ja, looking in this channel. Wir können noch schauen. Nein, da kannst du noch schauen. Ja, wir können noch schauen. Das heißt, es wird weitergearbeitet. Jetzt werden wir hier das einmal absetzen. Das heißt absetzen? Den Zapfen absetzen. Den Zapfen werde ich hier herunterschneiden, werde ihn 5 mm wegnehmen. Wenn ich das nicht tue, da muss sich ziemlich genau stemmen und so kann man, wenn man eine Ecke zerschlägt, unabsichtlich, kann man das aus abdecken. Also das mit dem Anreißwerkzeug, ich weiß nicht, ich kann damit nicht umgehen, glaube ich. Das nehmen zum Rausschnitzen. Die Zapfen habe ich hier extra mit der Kreissäge nicht ganz abgesetzt. Also ich bin hier nicht bis ans Limit gefahren, weil ich dann später die Kreissägeschnitte sehe. Und wenn ich das jetzt im Nachhinein weggebe... So, und jetzt hätte der Zapfen normal gehabt 6 cm und jetzt sollte er nur noch 5 haben. genau. Das heißt, das einzustemmende Teil, das werden wir jetzt, wo ist das Schrägmaß? Ah, das habe ich jetzt leider schon verstellt. Also Du machst jetzt in das Brett das so ein längliches Loch. Genau, wo hinein? das hineinpasst. Quasi. Okay. Genau. Wir wollen ja nur einen kurzen Überblick: ein Tischler-Form-Burnout. Nichts, die arbeitet wie eine Maschine. Schau, das ist ein, einen so ein Winkel-Einstellung. Das ist hervorragend. Und jetzt muss ich die 5 mm hineinmessen. Hier 5, hier 5, hier 5 und hier 5. Und jetzt reiße ich das hier an und hier. hier und hier und jetzt 6 mm sollten überbleiben 17 mm minus 6 sind 5,5 auf jeder seite jetzt muss sich das zweck entfremden. ich stelle mir hier jetzt 5,5 ein und reiße mir hier so quasi so, so, so. fange ich auf der seite an die man nicht sieht dann könnte ich noch nachjustieren. Beim Bohren mit der, der Langlochbohrmaschine ist es immer wichtig. Jetzt habe ich hier natürlich einen schrägen eine Zapfen. Jetzt gehe ich hier im rechten Winkel, hier, dann bohrt sich der automatisch schräg hinein. Also dann ist es gerade. Mit dem Stemmeisen müsste ich ja auch nur so freie Auge aussehen, ich würde mir oben was hinlegen, aber im Normalfall passt das so. spart, wie das geht. So, ich stehe hier an, okay, dann ist die Tiefenbegrenzung. Wie heißt das Ding? Langlochbohrmaschine. Ich stelle mir das ziemlich über die Mitte ein und dann gebe ich einen Stopp. Ich will nicht weiter hinein auf einmal. So, und jetzt muss ich das genau in der Mitte erwischen. Dazu mache ich hier auf und kurbel das nach unten. Auflegen immer, der Anriss schaut immer zu mir. Hier stelle ich mir den Bohrer genau auf meinen Riss hier ein. So, das sollte jetzt passen. Jetzt ziehe ich das an, so jetzt etwas zurück mit der Kamera. So. Press ich hier nach. Hier haben wir 5 genau. Und hier haben wir 6,5. Das heißt, der Bohrer muss nach Runter. Genau. Der Und hier sieht man das nicht. Das wird abgedeckt von Zapfen. Das heißt... Das geht nach Gefühl da drehen oder wie? Ja, natürlich. Eine Aha. Gefühlsmathematik. So, und jetzt wieder. Das schaut schon recht mittig aus. 5,2, 5,6. So, ein wenig noch rupen. So. So. 5,5 Also ich gehöre noch um einen Hauch nach unten Hier muss es jetzt dann passen, denn hier, das sieht man jetzt Einen Hauch nach unten ja, Das ist es auf beiden Seiten verschieden, wie passen das, das dann? Das ist egal Aha. Da geht's um um nichts. Das ist so minimal, Das kann der Zapfen schon weg. Perfekt ist es nicht, aber ja. das weiß ja keiner. Das schneidest du ja aus dem Video. Wie alt ist diese Maschine circa? Die 70er Jahre, glaube ich. 70er Jahre? Ja, leider zu, ah. zu jung. Zu jung? So, diese Seite, die sieht man. Was heißt das? Sie muss schön sein. Genau. Natürlich hätte ich mir das anreißen können, dann wäre es natürlich noch besser. Ich habe das jetzt ohne anreißen. Einfach freie Auge nach unten gestemmt. Das ist nicht die schöne, die feine englische Art. Warte, Achtung! Das sind die Gefühlsmessungen. Das sind die Gefühlsarbeiten. ist also jetzt die zweite Seite. Habe ich schon fertig auch. Ich habe das nur ein bisschen innen schon eckig gefeilt. So, jetzt kommt der Moment. Das müsste hier zusammenpassen. Ja, irgendwie, sie passt zwar, aber irgendwie will sie hier, hier, hier werde ich was wegnehmen noch. Es ist zu hoch geworden oder wie? Weiß ich nicht, ich werde hier noch was wegnehmen. Ja, jetzt passt. Vorne hier hätte ich mit dem Stemmeisen doch anreißen sollen. <lacht> ich will etwas noch nach unten, dann würden wir besser zum Strichen kommen. Dann kann man hier, wo ist die Raspel? Hier. Nachraspeln, aber den vorderen Teil auf keinen Fall. Ja, das, das ist schon wieder Russisch. Das ist das geraspt oder was? Ja, das hätte nicht sein müssen. Also es passt perfekt. Na. Passt so, schau ja, jetzt passt so, perfekt. es passt perfekt. So, jetzt passt es perfekt. Genau, per, passt perfekt zusammen. Wenn noch mit der Zwinge Druck ausgeübt wird, ist diese Fuge ganz dicht. Und hier, passt auf ich, der Rückseite? Passt das gleich. Aha. Ja, ich kann nicht mehr arbeiten. Nein. Müsste vielleicht zu diesem Treasure Brown oder okay. irgendwas oder? Ich <lacht> hab schlapp gemacht. ich so nicht ja, ja, ja. Ich ein bisschen ja, ja, Ich bin ja. Ein, bin ja nicht so Ja, Ich hab dich nicht so wenn oh, <lacht> so Ich Ich hab so oh, dann wieder, dann wieder mit dem Nürnchen, <lacht> Danke, thank you. Danke thank, thank you. Thank you. Спасибо.